Ja, hi, und willkommen, mein Name ist die LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Westphalia, die Definitive Edition. In der letzten Folge haben wir Flynn gerettet vor ein paar Monstern und andere Leute noch. Ich weiß immer noch nicht, woher die herkommen, und ja, ähm, keine Ahnung, wir haben jetzt hier, weil ich so ein kleines Dörfchen erstellt, nach den Ereignissen, die hier passiert sind, ähm, ich weiß nicht genau wieso, Warum die jetzt hier extra... Äh, oh, du bist bestimmt Wunderkoch, ne? Du hast mich gefunden, du bist ziemlich gut. Ich dir, wie man kocht. Bonk, bonk. Krebs. Okay. Ich muss los, mein Planet braucht mich. Ah, ja. Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht warum wir extra hier so ein ding gebaut haben ähm ich meine ja da waren ein paar leute die gerettet wurden ich weiß aber nicht ich meine wir sind hier ne? ähm ich hasse diese karte wir sind äh, hier ne? hier ist irgendwie fort ego tor und äh diese eine Klippe, ja, wo wo wir uns diese Blasterkanone die ganze Zeit abgeschossen haben. Hier ist doch nirgendwo Zivilisation. Warum sind, ich hätte, warum wo kommen die ganzen Leute auf einmal, ja? Also, und warum mussten wir für den jetzt hier ein Dings äh, bauen? Eine äh, äh, eine Stadt oder Dorf oder so, also ja, ich verstehe es nicht. So, markt der fortuna kann ich neue sachen hm. habe ich alles noch nicht der mensch da das ist schwächer als das was ich jetzt habe ne? silberschneider das verkehr Sturmtöter. ich habe kein geld für all das äh, eins, wenn du willst, immer ins formel ein die kritische form langs Gerbolk juri hat gerade, wenn ich meine ganze Gruppe jetzt hätte, wäre natürlich sehr gut. Dann müsste ich wenigstens was ich hier kaufen kann. Das kann ich kaufen. Ja was jetzt muss ich warten, bis ich meine Gruppe hier wieder ab. Juri ne ist sowieso noch am Lernen ja Dann durch mein Geld für irgendwas ausgeben, was weiß ich nicht. Ein Charakter bei dem sich die Angriffskraft wahrscheinlich erhöht und bei dem ich auch noch was Neues lerne, so die Nerven so meine Sachen darum zu wählen, das ist immer so recht habe so als als auch eine wie das Krankenhaus, auch ein Herbe, ist man übernachten, es kostet 100 Galt. Warum nicht? Obwohl, da sollte ich auch vielleicht warten, bis ich weiß nicht, eine ganze Gruppe ab, ich weiß ich nicht guck ob irgendwie so übernachtungskids oder so kommen was weiß ich leckerei egal ah, habe ich meine spezifik wieder hm, verstehe niemals ich habe keinen namen was hier geschrieben steht aber es macht mir spaß mit der reaktion zu beobachten ja, ist klar gerade mit ist da gerade mit dem topf auf dem kopf mein Fenster vorbeigelaufen. Jemand hat einen Topf auf den Kopf balancieren und ist an mein Fenster gerade vorbeigelaufen. Was? So. Ich uns besser gemacht, als ich gedacht hatte Hier können wir sicher ein schönes Leben führen uns in der Unterstadt. Seid ihr auf alle von irgendwo geflüchtet? Ihr Schildblast, ja war unter Erde vergraben Da muss sie eins eine Stadt gegeben haben. schrecklich vollkommen möglich eine stadt ohne barriere und so soll ein blaster gut sein das kann nicht funktioniert. ich funktioniert nur wie weit diese stadt gekommen ist die einheit dieser gilde ist schon etwas ich werde häuser bauen alle leute glücklich machen wir fangen bei null an oder ja eigentlich bauauftrag endlich ja ich glaube ich sollte mich hier umschauen wenn ich meine ganze gruppe wieder ab oder? selbst wenn ihr irgendwie quest oder so sind ne? Wenn ich meine ganze Gruppe nicht dabei habe, bringt irgendwie nicht so. Weil daher naja brauche ich irgendwie, weil nicht irgendeine um Quest zu aktivieren, Charakter so und so in meiner Gruppe und ich habe jetzt nur Yuri und Repeat. Da bringt jetzt irgendwie nicht so Gefühl. Mein Mann ist auf Arbeit. Okay, das kann grammatisch nicht richtig sein, oder? Für Transport unserer Ware. Da kann man frau okay ich wieder vor das scheint hier nichts zu tun Was muss ich überhaupt machen ich mit Flynn reden und seine beiden kompagnons hauptquartier Ach so ja möchte ich denn manchmal mit Flynn reden mit so mit damit habe ich keinen bock zu reden weil irgendwie scheint niemand hier also nicht irgendwie nicht weiter zu gehen ja ich dachte ich muss mit meinen gibt ja immer so diese momente wo sich alle meine gruppe ja gerade trennen und da muss ich mit jedem von denen irgendwie so ein gespräch führen und so aber das scheint diesmal wohl nicht der fall zu sein na so ja und soll nein ich sag dir nichts. Okay. Yuri, ちょっといいかいうん。ああ、どう Okay. Äh, wir da irgendwie was zu bereit. Ich muss gegen den Kämpfe, oder? das ist irgendwie weiß ich nicht ich muss gegen den kämpfen oder? warum sollte mir jetzt extra fragen also bist du bereit für was um mit dir zu reden nee, ich muss gegen den kämpfen der ja, pass auf das hat die wortwörtlich fünf minuten vorher vorgestellt vorstellt die hat jetzt wenn du eines tags gegen Kämpf, äh, fliegen, kämpfen fliehen kämpfen sollst nein ich sag lieber nichts die hat wortwörtlich vorschattet hier was jetzt oh, passiert ja. nee, ich muss gegen den kämpfen pass auf bewerten. Alleramt, wie hast du es geschafft? Du bist der ich bin ein bisschen mehr. Ich bin bin Ich ich bin derjenige, der das alles kage hat. Ich bin derjenige, der das Ich Ich ich muss es. Oh mein Gott, ich Mal los ich schon irgendwie kommen gesehen will ja nichts sagen aber okay da bitte sei nicht so schwer okay was da wollten angefeindeten aufpassen so zwei kämpfe in teils aufspielen sind normalerweise ganz schön heftig Oh gott ja wir voll irgendwie so luke für das ash vibes aber komm, komm. Ja. kannst du denn ja. <lacht> voll daneben <lacht> der tp ja die gehen aber nicht runter ähm. ah. coole Musik im Hintergrund. Blocke ich eigentlich? Bin immer. Oh gott, deswegen blocke ich. Ja und ich tue mich früh genug heilen. Ich passe dann einen Moment nicht auf, Und dann. Na, naja oh Gott, ja, genau. Oder ich werde so bombardiert von Angriffen. Ich kann welchen war wo war noch mal drei war eigentlich voll blöd. Boom. Und müsste schaden boom Was? Hey. Der meine mystische Art gekontert mit seiner eigenen. Verarschen? Gott. Und jetzt ist er auch noch. Ey, das ist unfair. Das war, weil ich gerade umlimit gab. Ich habe es gesehen. Ich konnte mein müsste gar nicht einsetzen. Ah. sache ich muss rennen. Das ist okay. Ja. Also voll nicht fair. also ich kann meine nicht einsetzen und der setzt seine dann noch obendrauf ein kann ich auch hier mehr oder weniger habe ich eigentlich normal Beast? ich glaube nicht Dämonenzahn? Ne, ich habe ja gar nicht komme ich konnte deine angriffe hier kann ja auch boom ich den Kampf mal ein bisschen ernster nehmen, ich so kommen mit in die Luft, er macht aber schon Bock dieser Zweikampf nur aufpassen, der ist auch irgendwie fast auf den gleichen. Ja ich kann auch Drachenschwamm hier ja. ich kann auch Drachen schwamm hier Boah, ich finde so gut dass ich diese eine fähigkeit habe ne? der ist so Ruhm. mit einem tp aus ja du brauchst natürlich keine tp ist klar no, okay, Wart. okay tu mal in der luft kämpfen alles klar kann ich machen Nein, ich wollte, oh, ich wollte jetzt erstmal den seinen Zauber ausweichen und dann, habe ich nicht so. äh, Klatsch. Ich wollte erst, weiß ich nicht, seinen Zauber ausweichen und dann, ich tue mal blocken, zu blocken helfen gegen Miss scharz nee, ne? Jetzt wollte ich mich aber heilen, ne? nein ich habe es nicht geblockt das ist unfair wer kann seine einsetzen ich darf meine nicht einsetzen er tut mich voll blocken her mach ich mal ernst was du besser das kann ich auch Warte nett, ich glaube, bekomme ich den seine Angriff die ganze Zeit kopiert habe, oder was? Okay, das nutze ich mal kurz aus. Ja ich mache nicht einen auf Alexei. Jetzt ganz ehrlich weil ich jetzt gar keine lust das gar nicht mehr so viel da geht es wenn ich jetzt diese jetzt wie nennt man hat diese geheim mission jetzt hier verpasst hätte ich kann ja hier namco commander island die Bosse noch mal neu bekämpfen jetzt ne auch nachholen können soll ich vielleicht allgemein machen mit einigen Bossen? Ne? den glaube ich noch so stark wie damals am Anfang? Ne? Nein. Und tschüss. Muss aufpassen. Er macht irgendwie 2000 Schaden mit seinen Mystik. Nein, lupisser Der nutzt das jetzt aus, dass ich den nicht angreife. Ah. Na warte Naja irgendwie habe ich es gewusst. Nein, hör auf. Dann machen wir mal. Wir müssen jetzt auch irgendwie was Komm schon, ja gereicht hier irgendwie ist er auch immer im überleben wenn ich gerade überlebt bin luftkampf da schutzschild einsetzen aber da kann ich gar nicht ketten und der basis kann doch nicht sein dass der veränderte art glaube ich tut einfach in der luft kontern und ja ich setze mal ein paar mischgummis ein hey! der macht echt ein auf alexei weil wissen, kriege ich ihn down, ey. ich glaube ich sollte ihn gar nicht mehr in der luft hauen weil er dann immer mit seinem blöden angriff mehr um die ecke kommt hier in der luft einsetzen kann oder mich wenn ich das mal so hinzufügen darf cool ich könnte ja angefühl ne, ich gar nicht gewusst hat dass man die ketten kann doch vielleicht bringt es das ja glaubt zwar nicht machen wir sowieso nur 2000 schaden hör auf damit schon wieder mit angriffen bombardieren die in die luft befördern hat sollte ich nicht machen ist mit drachen nein hör auf damit kollege weil wir sind beste freunde aber trotzdem ich habe keine ATP. Mein Gott, auf. Das reicht ja. diesmal kannst du nicht kontern. Oh Gott, ich habe sogar genug. Boom, komm her ab. Schlitz. Göttlicher Wolf ein schlag hat okay. ja, noch abgeschlossen cool ich habe gewonnen und der kaiserlichen ehre alexandrie und paladino machen ich nehme an das sind geile sachen der kampf hat zu lange gedauert da waren auch acht minuten so wie der letzte kampf gegen diese ganzen monsterorden ja. 様昔<笑> <ざまあみろ。腕を上げたな、ユリ。笑> 例え Schön, so bester Freund Moment. Okay und dann geht es einfach weiter. er hat alles gesehen so boah was für ein awesome, was für ein geiler Kampf das war ne. Die Chance eines kritischen Treffers. Ah so, aber jetzt weiß ich immer noch nicht. Okay, wollte schon sagen. Vor allem jeder hat diesen Kampf verpasst, ne? その 4 精霊 Wir müssen alle Barrieren entfernen. Wir müssen alle Barrieren abzapfen, mehr oder weniger. Sagen Sie mir, was Ich sie そこけど 1 必要な計算は済ませどうでしょう。今なら<音楽> 後で人を集めるから詳しい説明をしてつまりあそこだ<笑> Ach, der ist die ganze Zeit da drin. Boah, ich bin so blöd, ne? Ich denke mir ganz ab. Wir hatten diesen Turm überhaupt dahin gebracht, aber du ja, boah. Ich meine, wir haben den noch getroffen, nachdem der Turm schon da war. Das heißt, er ist da kurz rausgegangen, oder? Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne volle Truppe damit ich mich hier nochmal umschauen kann. Zwischen auch irgendwie, aber auch jetzt muss ich mit meinen ganzen Kollegen reden. Ne ne dann weiß ich noch nicht. nur Nein. Estelle. Hm. irgendwie dreht sich dieses Spiel jetzt überhaupt nicht mehr um Estelle, habe ich so ein Gefühl, ne? er also so die ganze, war ich, ich nicht. Ich will jetzt sagen erst elf aber so so die Mitte des Spiels ging ja die ganze Zeit nur um Estelle, ne? Dass wir sie die ganze Zeit retten müssen. Alexei, obwohl eigentlich ging es am Anfang auch schon mehr um Estelle. Ne? Sie muss die ganze Zeit irgendwie ihre Bestimmung erstmal herausfinden und was sie machen will, und so. Und äh, ja, jetzt dreht sich mehr oder weniger alles um den Adepharos. Also, Estelle weiß nicht, hat jetzt irgendwie gar keinen Einfluss mehr auf diese Welt habe ich so ein Gefühl. Aufs Spiel meine ich dem wir sie gerettet haben und da bin ich mir halt nur ein jetzt auch nur ein charakter aber sie überhaupt machen hier juri Lowell. limit so ich weiß aber nicht was wir jetzt machen müssen sicher übernachten schon wieder ich habe gerade schon übernachtet hm. ah. ich glaube, du hast ein eigenes zelt und du beschwerst dich noch Ja. Jetzt kämpfen wir gegen irgendein mächtigen. Er hat schon irgendwie was von HP Lovecraft, oder? Ne? Wir kämpfen gegen irgendein Wesen aus dem All, mehr oder weniger. Ne? Was ist das, Adafagus überhaupt? Das Schlimmste, was ich mir ja vorstelle, ist irgendwie... Ähm, stell euch mal vor, die Welt... genau, ist im Adafagus. Der Adepharus ist ein riesiges Viech, ne? Und stell euch mal vor, wir sind... So ein kleiner Punkt nur und um uns herum ist die ganze Zeit dieses riesige Viech, ne? Das ist doch irgendwie voll krass, ne? Das heißt sozusagen, weiß ich nicht. Oh, ist umsonst? Okay, da muss ich übernachten. Um in der Story weiterzukommen. Ja, das macht, das hat irgendwie so weit nicht so was von HP Lovecraft. Hat wir irgendwie. Wieso, also, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, von was ich rede, ihr so, weil nicht Cthulhu und so, große Alten, <lacht> das irgendwelche Viecher aus dem Universum, die, die jenseits unserer Vorstellungskraft ist, irgendwie sowas hat das irgendwie, ja. Jedenfalls, ja. <lacht> うちの目から隠れを押せると ah, in der original dabei waren。<lacht> 騎士 Furen, war mit jemandem mis morally terminar zu suchen. ich bin nicht begun zu tych, Ich Ich bin ernst auf alles für ich es nicht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 昔アイフリードとして海賊引いて <lacht> Minna So, sogar de in unsere Truppe zu rekrutieren, per t hat nämlich awesome. Ja. So, jetzt kann ich mich mit so Ich Dump a lot. Oh, ich Ach ich merke gerade was passiert. Es kommen wieder diese zweier gespräche, die mal vor dem finalen Kampf kommen in den Tales aufspielen. <lacht> あんたあんた やる ich bin nicht Ich bin nicht so. Ich nicht Ich nicht Ich nicht Ich nicht Ich nicht. Ich wahrscheinlich in einzigen Moment in Brita, den Brita sich mal geöffnet hat hier unterbrochen Gott verdammt. <lacht> あなた wenn eine Stelle umfliegt, dann wird sie auf jeden Fall mitkommen. Sorry, So, da ja. bin ja, ich wusste es. Die beiden. Das heißt Juri und Estelle. Juri und Repeat. Oder Repeat und Estelle. Das okay, also ist ein sehr eindeutiges Zeichen, dass wir vor dem kampf sind, wenn diese Doppelgespräche kommen. So wie in den anderen Teils auf Spiel. Hey, ハルル君もう幼いようになっ Ja. nicht。 mal, heute Ich habe auch schon gesehen. Ich 力合わせた方がやれることも<笑> 平凡の夢は何なの俺が俺<笑> was passiert eigentlich mit seinem herz wenn die mach alle entfernt werden oder haben die das gemeint? Ah, wir die haben noch nicht das ja aus seinem Herzen entfernt, oder? Ich <lacht> Auf ja, Wiedersehen! Ne? Hm. oder ja, o so um, muss <lacht> ein einfach ab. Also, es sich auch rechts von ihm hinsetzen <lacht> können, ne? あの ゆり Da ging's mehr oder in der ganzen ersten Ich habe die ganze Zeit da die die ganze Zeit über die die ganze Zeit über die ganze Zeit über die die ganze Zeit über die ganze Zeit über die ganze Zeit die da 今度 俺 と続けてくだろうな。そして<笑> <もしかしたら>、<笑><笑><笑> 好きです。今ちっとも Okay. Das war ein bisschen eindeutig. Ich glaube nach diesem Part werde ich mal wieder die ganze Welt rennen und gucken, was hier getan hat. Das war ein sehr eindeutiges Zeichen, dass wir vom Finalkampf sind. Oh man, also mal hier. <lacht> Ich habe nicht das nicht das ヨードルの剣 nicht ね。えそんなの使っちゃっていい でも、1 2 Danke. Endlich sagst mal vernünftiges. Was soll Was nur dass ich jetzt mit gleiches besseres bin. <lacht> Gruppe ist wieder komplett. Ist durchaus recht, noch mal durch die Welt hier rennen und gucken, was ich alles machen kann. So das land der vorher アオニオン。だ、アオニオン。みんな、忙しい also, um oh, ich から大事な Sperrier Nummer zwei oh, aus ein Schlüsselobjekt. Freunde, bis zum Schluss. Mit einem wieder vereinigt. ich muss aber dann noch waffen kaufen und so ne? keine zweiten mehr daran ist okay <lacht> wait, wait, tut er jetzt tut er jetzt erst das kostüm hatte ich schon seit ewigkeiten okay weil blend ich die ganze zeit dabei war ne? <lacht> その若めの予習してからなのじゃん。予習ああ、なん え、本当 mit dann た。ギルドの Du bist natürlich zwei Level höher, ist klar. Da ist ich kann ich gar nicht in der Gruppe reinpacken. Mann, genauso wie Juri, und sind alle schon viel hoch, viel zu hoch. Gelebt, ich muss die ganzen anderen Charaktere erstmal hier. Ja, gut, da würde ich sagen, ich bin der Partie. Ich speichere hier und oh Gott, jetzt auch nicht gegen auf. Und ja, in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Und nee in der nächsten Folge machen wir nicht weiter aber äh, ich gehe mal hier rein und speichern. Aber ich würde, weiß nicht, erst einmal. Was hier passiert? Was? Sir Raven, das war eine gelungene Mission, okay? ist so, Um, wovon drehst du? So. Sir Raven, überragende Erfolg hat sich so bis zum uns herum gesprochen. Genug der Formalitäten. Ja, Sir. Äh, Das heißt, ich habe hier ein Kleidungsstück als Geschenk vom Meister Joda. auch oh, cool. Meister Ioda möchte Sie mit diesem Geschenk anspornen. Hier, möge sie im letzten Kampf gute Dienste leisten. Kleidung für den letzten Kampf, ja? Der Kaiser verleiht seinen angesehensten Kommandanten in Anerkennung seiner Loyalität und Verdienste. Er will dich wohl vor dem letzten Kampf ein bisschen aufmuntern. Du es dann nicht eher fliegen geben? Ich gehöre nicht zu den kaiserlichen Rittern. Ich bin erst vor kurzem zum befehlshabenden Kommandanten ernannt worden. Du hast die Ehre viel mehr verdient. Ich glaube, Meister oder sieht das genauso. Du wirst es doch wohl nicht wagen, seine Kunst zurückzuweisen, oder? Verstehe, dann nehme ich es gerne an, als kaiserliches Geschenk vom Meister oder wenn du es annimmst, musst, du es auch anziehen. Jetzt sofort, ja, so ist es brauch. <lacht> oh, cool. Es steht dir gut, schön, dass es dir gefällt. Und nun lass uns verschwinden, Captain Schwan. Vor allem, jetzt sehe ich nicht aus wie Captain Schwan und <lacht> Schwan zeigt der ja Raven die Ehre. Viel Glück. Wow. Deswegen wollte ich, dass wir hier verschwinden. Wir setzen so große Hoffnungen in uns. Komet, cool. Delta der einer neuen Stadt. Ich wollte eigentlich jetzt hier Platz nur in den Speicherpunkt reingehen. Okay, jetzt lassen wir erstmal speichern. Die ganzen Skizze die nehme ich dann weiß nicht in separaten Part auf. So endlich mal gucken wir uns mal den Titel an. Das sieht viel besser aus die Sterne werden toben über das für die Sterne über die Atom über das für Du bist unverantwortlich, aber mit einem gewissen Charme. cool Das kann ich sagen, ich bin die Partier in der nächsten Folge, möchte ich dann wieder hier neben Quest hoffentlich reinschneiden Das war schon irgendwie so ein Zeichen, dass hier wieder, weil sie nicht neben Quests überall sind, Wir sind außerdem vor allem im finalen Kampf. Also, ja, ich habe so für dass ein sehr gutes zu sehr guter Punkt hier irgendwie ja gerade um solche Sachen zu machen. Also, ja den sehe, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, hoffe ich hat euch dabei gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo like, like und Kommentar. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.